So, bei mir ist jetzt die Schauspielerin Stephanie Stumpf. Hallöchen. Hallo Markus. Stefanie, du bist selbst Schauspielerin und du bist die Tochter eines berühmten Schauspielers. Wenn man so will, stehst du also quasi dein ganzes Leben lang unter Beobachtung. Erst wollte man wissen, ach guck mal, der hat ein Töchterchen, wie sieht die denn aus? Kann die auch was? Und jetzt bist du tatsächlich in die Fußstapfen deines Vaters getreten. Hast du das jemals so empfunden, dass alle Leute auf dich so ein bisschen schauen? Dadurch, dass ich schon mit Neuen angefangen habe, habe ich mich recht schnell daran gewöhnt. Ähm, also wir sind ja keine Familie, die jetzt extrem das Privatleben nach außen tragen, dass man weiß, wie wir wohnen, welche Skandale oder was auch immer, sondern wir haben das eigentlich immer nur recht reduziert ähm, benutzt, kann man auch sagen, weil mein Vater und ich sind nun mal wie so eine kleine Firma zusammen, Vater, Tochter und das hat ja auch viele Jahre wunderbar funktioniert bei Stubbe. Aber ich habe es nicht als extrem negativ empfunden. Natürlich wussten ab und zu die Schulkameraden dann mehr über einen als man selbst, weil sie die Zeitung gelesen haben oder weil die Eltern ihnen gesagt haben, na, die Stumpfen dreht drehte ja auch die ganze Zeit, kann sich wahrscheinlich schon das fünfte Fahrrad leisten. Ähm, da hat man so den einen oder anderen Spruch mal bekommen. Aber irgendwie, komischerweise, hat mich das nicht ähm, so negativ tangiert, dass es mich behindert hat in, meinem, in meiner Entwicklung oder in meiner beruflichen Laufbahn. Du sagst, mit neun ging es los bei dir, war das äh, auch so ein inneres Drängen schon von dir als Kind, dass du da vor eine Kamera möchtest, oder wurdest du da noch so ein bisschen hingeschubst? Ja, nee, geschubst, wieder noch, also ich habe recht früh angefangen auf der Bühne zu stehen, bin dann in den Chor gekommen und da äh, in Dresden und dann war ich dann halt ein paar Fernsehauftritte gemacht für den MDR und da Schritt für Schritt, habe ich mich dann irgendwie dran gewöhnt, an Bühne und Kamera und an Publikum, aber ich war eigentlich, bis Ende der Schauspielschule eigentlich immer viel zu schüchtern, um zu sagen, hey ich muss jetzt irgendwie in den Mittelpunkt und guckt mich alle an und ich kann irgendwas, sowas habe ich nie gemacht. Also ich wollte eigentlich, habe ich diesen Beruf eigentlich nur gewählt, weil ich nicht wollte, dass irgendeine andere die Tochter meines Vaters spielt. Also als Kind war ich eher schon so eifersüchtig irgendwie. Wenn, mein eine, wenn irgend, Genau, wenn irgend eine, mein Vater eine Kinopremiere hatte, damals war das TKKG, ähm, da hat dann eine andere so zu meinem Vater Papa gesagt, und das fand ich irgendwie blöd. Und dann habe ich mich dann bei der Premiere ganz demonstrativ auf seinen Schoß gesetzt. Das ist so das, woran ich mich noch erinnere. Dass mir meine Eltern mir die Chance gegeben haben, zu sagen: Komm, probier es doch mal. Da bin ich sehr dankbar, weil von alleine hätte ich, glaube ich, nicht gesagt, dass ich das möchte. Oder ich hätte es mir einfach nicht zugetraut. Ja. Jetzt so mit Blick auf deine eigene Biografie. Wenn du mal Mama wirst. <lacht> okay. Kann man. Kann man dauern noch. Ja, wahrscheinlich. Äh, sonst würde man ja sehen. Ähm, hast du schon eine Ahnung davon, inwiefern du dein Kind raushältst aus der Öffentlichkeit oder inwiefern du das unterstützt? Also so verglichen mit deinem eigenen Kind sein? Aus der Erfahrung würde ich sagen, mir hat es nicht geschadet. Ähm, ich habe halt früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, selbstständig zu sein und zu wissen, dass man abliefern muss, dass man dass, dass ein gewisser Druck, dass man lernt, mit einem gewissen Druck umzugehen, egal wie alt man ist. So. Mir, das hat mir nicht geschadet. Ich würde meinem Kind aber nicht empfehlen, Schauspielerin zu werden. Warum? Also nein, Gottes Willen, nein, ich weiß nicht. Frag mal Till Schweiger. Der hat all seinen Kindern empfohlen, Schauspieler zu werden. Ja, ja wenn es zu funktioniert, ist er... großen Umfunzen. Ja, ich weiß nicht. Also wenn man Geld verdienen will und berühmt werden will, sollte man es nicht tun. Ich wünschte mir, mein Kind würde irgendwas machen, was... Weiß nicht, eine Ärztin oder so finde ich tolle Anwältin. Das fände ich. Du merkst schon, ich will ein Mädchen haben, ne? Das man jetzt an Ärztin. Ja, ja, ja, ja. Eine ja. Kleine ja. Prinzessin. Hast du Kinder? Nee, auch noch nicht. Würdest du irgendwie sagen, hast du in den, die irgendwas in den Medien zu machen? Ich würde auch tun nichts davon abraten. Ja. Also. Noch nicht mal, weil ich jetzt, also ich liebe meinen Beruf und ich bin auch ganz froh und, und äh, dankbar und ich finde, das ist ein wahnsinns Privileg, das machen zu dürfen, aber ähm, es gibt so gewisse Dinge, da kann ich mir nicht so recht vorstellen, dass ich meinem Kind die aussetzen möchte. Was sind zum Beispiel? Na, die Sache, mit der du so gut umgehst, dass man halt äh, unter permanenter Beobachtung der Öffentlichkeit steht, sobald man die eigenen vier Wände verlässt. und bei mir lauern keine Fotografen vor der Tür. Na also, so ist es natürlich nicht, aber wenn dich kennen mehr Leute als du kennst, für dich interessieren nicht mehr Leute. Das kann sein. Ja, äh, zwangsweise. Und ähm, also mir hat das das Einzige, was mir manchmal zusetzt in meinem Beruf, ist so, dass ich ähm, das Gefühl habe, so ein bisschen unfrei zu sein. Inwiefern? Na. Es ist wirklich, es sind so Alltagsdinge. So wenn man im Supermarkt, hm? in der Bahn, so wenn hm? man halt merkt, so die Leute gucken, reden überall, hm? dann hat man schon keinen Bock mehr Klopapier zu kaufen, zum Beispiel. Ist das so? Ist so. Wobei jetzt gibt es dieses neue geile Klopapier, das wie ein Ghetto Blaster designed ist. Schon mal gesehen? <lacht> doch. Ja. <Nee>. Also <lacht> ein Tragehenkel und sieht aus wie ein Ghetto -Blaster. Komm, Ah ja doch. Ja, das ja hab das hab ist ich gesehen, geil. doch, doch, geil. Ja, das, ah ja. das, das hilft mir. Nicht mehr so Jetzt kann man wieder Klobapier kaufen. Ja, Ach endlich. so interessant. Ja, es sind wirklich so die Kleinigkeiten des Alltags, wo ich mir denke, so, ich wünschte mir, keine Sau kennt mich. Ja. Aber du bist natürlich auch familiärbedingt da durch eine Schule gegangen, die dich da wahrscheinlich vieles anders sehen lässt schon. Also komischerweise, wenn ich mit meinem Vater unterwegs bin, der natürlich den hundertfachen Fokus hat, hm. wenn er durch die Straße geht. Ähm, dann strengt mich das auch an, weil man kommt A nicht weit, man kann nicht sagen, ich möchte jetzt dahin, muss ich noch Batterien holen, da muss ich noch ein paar A4 Blätter und dann wollte ich mir noch ein Leim und, Kl und Postkarten holen, du kommst einfach nicht so richtig vom Fleck. Ja. So, das ist nicht überall der Fall, aber ist in Dresden oder auch in München zum Beispiel, auch in Hamburg, aber das, das sind alles nette Begegnungen, das sind alles schöne Begegnungen, die meisten. Ja. Paare sind natürlich zu nah. also anfassen, fast die, die Schulter brechen oder so. Das mhm. erlebe ich jetzt nicht so ganz, das erlebe ich nur, wenn ich neben meinem Vater dann unterwegs bin. Das stresst mich mehr als wenn ich alleine, ich krieg das irgendwie auch gar nicht so mit. Ich weiß nicht. Ich, hab, guck, ich, bin, ich bin so zielgerichtet. Ich habe einen total schnellen Schritt drauf, lauf von A nach B und ähm, echt zügig. Wenn ich dann, mir ist es dann eher unangenehm, wenn jemand mit dabei ist. Also wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, dann ist mir das vor denen unangenehm. Ach, da so kurz Aufmerksamkeit zu bekommen. Mehr als die Person neben mir. Da das schäme ich mich manchmal für. Mehr Aufmerksamkeit als der daneben zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch so was, wenn man äh, beim Italiener als Einziger einen Grabber bekommt, umsonst nach dem Essen. So, das sage ich dann immer, gebe eine Runde für alle aus, für das ganze Restaurant, weil ich okay. das nicht haben kann, so privilegiert zu sein. Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber man macht sich schon viel eine Platte aus, so, ne? in der Öffentlichkeit. Ist ja schön, dass du das machst. Ich glaube, viele machen sich keine Platte. Die, die machen diesen Beruf nur, damit Leute sie ansprechen. Damit sie beobachtet werden, abgelichtet ja, das werden. Das ist, ja. ist richtig. Das ist aber ein anderes Verständnis von Berechtigung, in den Medien zu sein. Oder Berechtigung, oder für sein Handwerk. Das ist halt was anderes. Du hast ja einen richtigen Beruf, ich habe einen richtigen Beruf. Ja. Und das ist halt, bei uns ist es nur so eine Begleiterscheinung und kein kein Hauptziel, da jetzt irgendwie in irgendwelchen Blättern zu landen, weil man irgendwie spazieren geht mit dem Hund. Ich merke schon, also du hast da wirklich ein sehr gesundes Verhältnis, ich mache mir da auch überhaupt keine Sorgen, dass das irgendwie aus dem Ruder gerät. Bin aber trotzdem, da bin ich froh. Ja. Da bin ich sehr froh, <lacht> es ist wirklich so. Ich bin aber nichtsdestotrotz jetzt schon gespannt, wen man dir als nächstes so an die Seite stellt. In so Affärenmäßig. Affärenmäßig? Mhm. Ich bin auch gespannt. Wunschpartner? du, ah, nur Spekulationen bringen mich nicht weiter. Da kommen wir mit der Kinderthematik, kommen wir da auch nicht voran. Nee. Da muss das schon mal. Was handfestes jetzt. ist Handfest, ne? klare Fakten ja? geschaffen werden. Ich bin nicht so zum Broben Eiern her und dann habe ich auch gar keine Zeit. Zur hm. so Spekulation, nee. Du hast jetzt die riesen Chance zu sagen. Hallo guten Tag, mein Name ist Stephanie Stumpf. Ich bin 31 Jahre Ich hätte gerne ein Kind von. Du, meine Zahl, meine Uhr tickt. Jetzt muss es langsam mal losgehen. Nein, nein. Ich mag, I ich, ich, ich spread my love, you know? das ist einfach, man muss sich manchmal nicht nur auf einen festlegen, man muss auch, das, was nicht heißt, dass man jetzt alle sehr nah an sich ranlassen muss, aber ich mag es, Liebe zu verteilen, auf meine Art und Weise. Ich wünsche dir ganz viel Liebe okay. im Gegenzug. Ja, Umarmungen sind doch das Tollste. Ja. Ich finde, davon gibt es viel zu wenig. Stimmt. Viel zu wenig. Manchmal kann eine Umarmung alles lösen. Findest Jede Traurigkeit, toll? jedes... Alles, das ist wie weg. Gibt es ja in Amerika, dass Leute mit einem Schild um den Hals rumlaufen, da steht Free Hugs. Ja, ich weiß, bin ich sofort am Sollte Start. Sollte man hier auch mal einführen. Ja. Mhm. Es gibt dann gebe ich, am Münchner Hauptbahnhof. Ich laufe da schon immer rum, um da mal einen zu finden. Ich habe <lacht> noch nicht gesehen. Nur auf dem Oktoberfest kam mir mal einer entgegen. Aber wie gesagt, ich bin da sofort für zu haben. Sehr gut. Du weißt, wo du mich findest. Free Hugs anytime. Du auch? Ja. Ja, yes. das ist es. Ich finde, das löst alle Probleme. Wenn sich mehr Leute auf der Welt umarmen würden, ja. Auf jeden Fall. Das würde für ein besseres Betriebsklima hier sorgen, auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Danke bis hierhin. Bitte. Hm. Danke dir. <lacht> oh, herrlich.